prekäre Situation gekommen sind und vor allen Dingen, wie wir wieder rausgekommen sind, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Um eine spannende Durchfahrt der Fahrer zu beobachten, Schalteten wir unser Navigationsgerät ab und folgten nur noch den Pfeilen, die für die Tour de France extra an der Straße, am Straßenrand angebracht wurden. Vorbei an schon mehreren wartenden Wohnmobilen fuhren wir Richtung Serpentinen, denn unsere Idee war oben am Bass zu stehen. Gesperrt für Fahrzeuge bzw. LKWs über 19 Tonnen, okay, kein Problem für uns. Nein, zurück war nicht mehr zu denken. Wir mussten da jetzt einfach durch. Nichts passiert. war bekannt vom Plan her, dass es viele Serventinen sind. Wie viele exakt wussten wir jedoch nicht. Wir wussten auch, dass es eng wird, aber wie eng, das wussten wir auch nicht. Und es war teilweise verdammt knapp und dadurch, dass die Serventinen bis zu 9% Prozent Steigung haben, musste ich auch aufpassen, dass unser Fahrzeug nicht zum Stillstand kam, weil es sonst zum Rangieren schwierig geworden wäre. Natürlich fantastisch und einmalig. Allerdings konnten wir die nicht so ganz genießen. Wir hatten uns da mehr auf die Straße zu konzentrieren. Das einzige Problem, was jetzt noch auf uns zukommen könnte, wäre Gegenverkehr. oder noch engere Kurven. Das war unsere Befürchtung, denn wir hatten Respekt vor jeder 180 Grad Kehre. Manchmal ist es einfach so im Leben, da muss man einfach durch, so nach dem Motto Augen zu und durch. In unserem Fall natürlich besser Augen auf und hoch. I'm sorry, I'm sorry. Dann trafen wir auf einen Mann und auf eine Frau, die gerade dabei waren, Fried wurde gute Frau aus die Straße zu bewahlen. Dass sie uns freundlich zugewunken haben und nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat uns dann ermutigt, dass die Chancen groß sind, dass wir das alles schaffen. Der ja, Ausblick Ja, du, du guckst jetzt nicht nach dem Ausblick. <lacht> ja. Und hoffentlich müssen wir dann morgen wieder runter. Nein, nein, da gibt es schon lange nicht. Und ah, heute? Wir haben ja den Pass, wo man wartet, so frei Um das nochmal klarzustellen, das war eine ganz blöde Situation, in die wir uns da selbst hineinmanövriert haben. Und im Prinzip ist es auch gar nicht lustig, denn wäre etwas passiert, wäre natürlich die Schuld bei uns gelegen. Und auch die Volkskasse-Versicherung hat bei grober Fahrlässigkeit, was in diesem Fall vorliegt, das Recht, den Versicherungsschutz zu entziehen. Haftpflichtschäden würden natürlich auch bei grober Fahrlässigkeit bezahlt. Aber was nutzen den Menschengraben? Schwein muss er haben und das haben wir in diesem Fall eben gehabt. Schafft! Juhu! Wir haben es geschafft! Und wir haben es nicht nur geschafft, sondern wir haben auch einen perfekten Platz gefunden. Wir standen zwar so schräg wie noch nie, aber an einer wunderbaren Stelle, kurz vor der Bergwerdung, die Tour de Frau musste direkt an uns vorbeikommen. Ein weiteres Wohnmobil stand auch schon da. Und wir stellten uns dazu. Wie gesagt, sehr schräg, aber äußerst glücklich. Und unser Glück wurde dann beendet, als die Polizei vorbeigekommen ist und gesagt hat, wir müssen wieder wegfahren. Kampflos wollten wir den Platz natürlich nicht aufgeben. So kam es zu einer Diskussion und die Polizei hat sich dann auf einen Kompromiss eingelassen. Wir müssen noch etwas weiter in die Wiese hineinfahren und dann können wir zur Tour de stehen bleiben. Am nächsten Morgen kam dann noch ein Wohnmobil dazu und noch mehrere PKWs, jetzt stand dem Vergnügen nichts mehr im Wege, wir schmückten unser Wohnmobil und warteten auf die Fahrer. die am Vortag wir gefahren sind und jetzt gleich die Fahrer der Tour de France hochkommen. Ej, hey, klasse, Also, das war jetzt eine Tour. Die sind direkt an uns vorbeigegangen. Das war bis jetzt das Spannendste, was wir erlebt haben. Und vor allen Dingen schon die Anfahrt, die war äußerst spannend. Die war heiß. Die war heißer, als heute die Sonne scheint. Ich bin bloß froh, dass der größte Blätter länger ist als sechs Meter. Oh. 6 Meter, unser Kuschel ist 7,49, also fast 1,50 Meter länger und ich kann euch sagen, wir sind Serpentine gefahren, die waren nur für 6 Meter Länge geeignet. Wir haben das Schild zu spät gesehen, also es war so unser Navi haben wir schon ausgeschaltet gehabt und sind nur den Tourschildern nachfahren, die sind alle mit Pfeilen beschildert. Auf der Suche nach einem guten Platz und dann kam auf einmal ganz überraschend der Schild, 16 Meter Länge, ist uns gesperrt ja. und wir waren da schon vorbei und dann waren wir schon zu den in und und haben wir gedacht, da müssen wir halt jetzt irgendwie rauf. Aber ich sag's euch, manchmal habe ich Blut und Wasser geschwitzt, dass ihr ja. mir nicht hänge bleibe, denn ich habe gedacht, wenn mir jetzt es, es, es nicht war, hängen ist, bleiben, steil also, und eng, ja. Ja, und wenn mir nicht durch die Kurve kommt Oh, also ich habe uns schon mit dem ähm, Abschlepper ja, und weißt, de Kuckuck alles gesehen. Es fehlt einfach das Vertrauen in den Fahrer. Nein, ach, ach. da hatte ich nicht. Also ich hatte keine Angst, dass wir eventuell abstürzen könnten, weil es war ja wahnsinnig eng und rechts ging es total der Abgrund runter. an manche zeigen, Stelle. Euch die Stelle. Ja, Sondern meine Befürchtung war einfach nur, dass wir hängen bleiben. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe auch bei jeder Kurve Respekt gehabt, Respekt gell? gehabt ja, weil ich wusste, was hinter der, hinter der Felswand kommt. Aber wir haben es dann schlussendlich geschafft und haben dann auch ein, sind dann in die Ortschaft noch reingefahren. haben wir gesehen, mhm. da kommt die Bergwerdung gleich und da wollen, wollen wir nicht stehen, weil da geht es ja gleich bergab. Mhm. Also sind wir wieder zurück aus der Ortschaft draußen, da stand ein einsamer Camper und ein schräger Platz neben ihm war frei. Ja, den haben wir halt dann eingenommen ja. und kaum waren wir gestanden und haben die Schräge ein bisschen ausgeglichen. Also wir waren so schräg gestanden wie noch nie. Dann kam schon die Polizei und hat gesagt, you have to leave. Ja. Dann haben wir, da wollten wir uns dann beide nicht vertreiben lassen, als der schon da gestanden ist und wir auch nicht. Dann haben wir mit den Polizisten diskutiert, auf Englisch, Französisch. Mit Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen. Und der Zweite hat dann ein Buch rausgekramt ja, und hat nachgelesen nach den Statuten. und haben uns darauf geeinigt, wir müssen noch einen Meter weg von der Straße. Nein, und zwei Meter. Insgesamt zwei Meter, ja. aber, aber noch einen Meter. Und dann dürfen wir stehen bleiben. Und dann sind wir, haben wir uns ein bisschen umgefahren und wir waren nicht viel besser gestanden. Also das war die schrägste Nacht in unserem Leben. Ja. ja. Wir sind ja schon was gewohnt und wir halten auch was aus. ja. Aber das war schon ein bisschen unkomfortabel. Das Weinglas ist vom Tisch äh, runtergelaufen. Ja. Runtergrutscht, ja. Also nicht ja. ganz mehr. Wir mussten können. eine Tischdecke auflegen, damit es nicht alles rutscht. Aber schlussendlich muss ich sagen, das war ein ganz, ganz toller Platz. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir im Fernsehen getroffen wurden, denn wir waren ja bei der Spitze dabei, der Schubschrauber war dabei und alles, also das schauen wir jetzt danach und wenn wir im Fernsehen waren, blenden wir euch das natürlich ein, das tun wir mal abfilmen. Ja, also und das war wirklich ein toller Platz und wir waren ja dann nachher nicht mehr nur zu zweit, sondern es kamen dann auch noch andere ja, und Zuschauer, äh, Camper und Zuschauer, also alles ein Mögliche. Ein Camper war nur da <lacht> und äh, Zelt, mit Zelt, Zelt waren Zelt sie waren da. da und dann und, natürlich viele mit BKW. Ja, und äh, es war eine richtig tolle Stimmung. Also ja. das war richtig schön. War also mir hat es jetzt da wirklich gut gefallen. Im, Im Vergleich zu dem, was wir gestern erlebt haben, wo wir einsam an dem Parkplatz <lacht> waren, ja, war das jetzt heute mal richtig Stimmung und auch nicht schnell vorbei, sondern also richtig Nein, das, vorbei vorbeifahren sehen. Mh, das war richtig gut. Mhm. Also es war super, wir waren zufrieden und jetzt fahren wir weiter ja. nach Richtung Valois. ja und da hoffen wir, dass wir auch noch mal eine schöne für die Tour haben und dann ist das alles erledigt. Dann ist die Mission Tour de France zu Ende. Jawohl. Also mhm. ein Teil kommt auf jeden Fall noch. Mhm, genau. Und Wäre schön, wenn er da auch noch dabei bleiben würdet. Wir würden uns freuen. Ja. Also, bis zum nächsten Teil. Natürlich haben wir zu Hause alle Etappen auf den Sendern Bonn und ARD aufgezeichnet und danach betrachtet. Und hier haben wir abgefilmt vom Fernseher nochmals die Servetinen, die wir hochgefahren sind. Erkennen. Hier steht die URSI und dann haben wir noch viel Bildmaterial aus dem Fernseher, also auch von Eurosport, von Zuschauern zugeschickt bekommen. Dafür recht herzlichen Dank. Als das Spektakel vorbei gewesen ist, verabschiedeten wir uns von unseren freundlichen französischen und auf der anderen Seite unseren freundlichen britischen Nachbarn. Äh, klugerweise treten wir das Auto und fuhren diesmal in die andere Richtung, um den Pass zu verlassen. Das schöne Städtchen fuhren wir zurück. Hier sind wir an der Bergwerdung, die gerade abgebaut wird. Unser Ziel war, am nächsten Tag die nächste Etappe nochmals zu verfolgen. Die Richtung war Col de Calibier, denn von dort sollten die Fahrer dann äh, hereinkommen und wir fanden auch tatsächlich ein wunderschönes Stellplätzchen, danken natürlich auch der Organisation und der Aufmerksamkeit von der OSCE.